Wie im letzten Video erwähnt, haben wir einen Abverkauf am Orderblock gesehen und wie es weitergeht, das erfahrt ihr in diesem Video. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wie ihr sehen könnt, haben wir hier im 4 stunden order Block die Reaktion gesehen, die ich erwartet habe. Wir haben einen Abverkauf nach unten gesehen und ich erkläre euch einmal kurz, warum ich mir da so felsenfest sicher war, dass dieser Abverkauf kommt und werde euch natürlich auch zeigen, dass wir dementsprechend schon seit längerem in einer Short-Position drin sind. Wir gucken uns das Ganze mal an. Wir haben hier das Short-Setup vom 17.2 mit den Entries 24.600, 24.800 und 25.000. Wir haben dort äh, das erste Target bei 22.000 gehabt, was jetzt abgeholt wurde und haben unser Stop-Loss dementsprechend auch angepasst. Das Ganze hier ist jetzt so ein netter Reminder, dass ihr euch mal ein bisschen vorstellen könnt, wie wir das Ganze aufgebaut haben. Ihr seht, wir haben hier zwei Diamond Pockets. Wir haben einmal ein kleines Diamond Pocket und einmal ein großes Diamond Pocket. Ich bin ursprünglich davon ausgegangen, dass wir es vielleicht packen könnten, in diese Schnittstelle reinzukommen, die ich hier markiert habe. Das gelbe haben wir aber leider nicht geschafft. Je nachdem, wie stark jetzt die Bullenpower hier gewesen wäre, hätte man dort halt eben nochmal eine Short-Vergrößerung machen können. Aber wir sind halt eben durchweg in dieser Short-Position drin geblieben und haben auch dementsprechend diesen Abverkauf mitgenommen. Wie wird es jetzt weitergehen? Das ist die Frage aller Fragen und die schauen wir uns jetzt mal genauer an. Wenn wir in einen größeren Timeframe gehen. Sagen wir mal in den 2-Stunden-Chart. Dann sehen wir, dass wir hier zwei mögliche Szenarien haben. Einmal haben wir das Szenario, dass wir hier eine Gegenbewegung sehen könnten, die uns dann in das große Diamond Pocket bringen könnte. Vom großen Diamond Pocket würde es dann weiter nach unten gehen. Oder aber wir haben hier schon eine Korrekturbewegung gesehen und arbeiten uns jetzt mit einer neuen 1 bis 5 weiter nach oben. Um das alles zu zeigen, blende ich jetzt einmal kurz aus, was hier ähm, relativ unwichtig ist, ja, weil. Der wichtigste Punkt ist der 4-Stunden-Order-Block, der gehalten hat und ich blende euch jetzt mal kurz ein, was ich vermute, was wir sehen werden. Wir könnten hier eine mögliche abgeschlossene erste Welle der Welle 5 gesehen haben und hier eine abgeschlossene Welle 2 sehen, wenn wir den Bereich hier entweder halten oder es auch sein kann, dass wir hier das Diamond Pocket noch komplett füllen. Da muss man das Ganze halt eben noch anpassen. Aber ich lasse es jetzt einfach mal so, wie es jetzt aktuell ist, um das Ganze zu erklären. Diese Ending-Diagonale, die ich euch hier eingezeichnet habe, wäre dann wie folgt. Wir hätten hier die Welle 1, die Welle 2, hätten dann die Welle 3 mit dem regulären Expanded Flat Target bei dem 1,618er Fibonacci Level. Ja, also das wäre praktisch hier irgendwo in dem Dreh. Und anschließend eine Korrektur nach unten in den unteren Bereich des übergeordneten Diamond Pockets. Das liegt irgendwo bei 26.000 so um den Dreh. Es kann gut möglich sein, dass wir dann von hier aus eine schnelle Bewegung nach oben sehen, aber in der Regel ist es so, dass die Bewegung sich zieht. Also denke ich, dass wir im April so rum ungefähr dann das Top der Bewegung sehen könnten. Und das wäre so um die 30.000, 30.500. Hinzu kommt, dass wir einen sehr schwachen Dollarindex haben. Wir haben zwar eine starke Bewegung nach oben gesehen, aber es sieht so aus, als könnte man hier mit einer, ja, ich sag eher Seitwärtsphase beziehungsweise einer ja, Korrektur nach unten in den Bereich der Demandzone sehen. Das bedeutet, eine Korrektur bis in die Mitte hier ist definitiv möglich und das würde dann natürlich auch den Bitcoinpreis preis zum Steigen animieren. Würde also alles gut zusammenpassen mit dem, was ich euch jetzt gerade gesagt habe. Die Situation nach Erreichung des maximalen Targets sieht wie folgt aus. Wir haben steigende Preise in sämtlichen Situationen in unserem Leben. Das bedeutet, Retail-Investoren, die jetzt mal so eben ein bisschen was in Bitcoin investieren wollen, haben nicht mehr die Möglichkeit, weil alles an den Preisen hochgeht, aber die Löhne gleich bleiben. Also jeder, der nicht schon im Markt drin war und vielleicht bei 60.000 oder 50.000 verkauft hat, um jetzt nochmal einzusteigen, äh, hat nicht die Möglichkeit in den Bitcoin einzusteigen. Was brauchen Marketmaker, um den Markt in einen neuen Bullen Run reinzubringen? Retail-Investoren. Denn es bringt ja nichts, wenn die Marketmaker ihre eigene Kohle dafür nehmen, um den Markt in einen Bullen Run rein einzuleiten. Das ist ja absolut nicht Sinn und Zweck der ganzen Sache. Deswegen braucht es Retailer Money. Es braucht Geld, ja. Wenn man sich ja jetzt aber mal anguckt, dass allein im letzten Jahr von Januar 2022 bis zum Januar 2023 die Lebensmittelpreise um 20,5% angehoben wurden und dann den Vergleich nimmt, was von 2000 bis 2019 passiert ist, und zwar eine Anhebung von 1,5%, dann kann man nur erahnen, was noch auf uns zukommen könnte. Ich sag bewusst könnte. Sollte sich in dieser Situation nichts ändern, sollte die geopolitische Lage, das Kriegsgeschehen und weiter sich nicht ändern, werden wir keinen Bullen Run sehen vor dem nächsten Halving. Ja, Denn das nächste Halving könnte ein Auslöser dafür sein, dass wir einen Bullen Run sehen, aber auch keine hundertprozentige Bestätigung dafür, dass es so sein könnte. Und solange es nicht so weit kommt, dass wieder Geld gedruckt wird in Unmengen, glaube ich nicht, dass der Bitcoin sich da irgendwie fangen wird und wir hier äh, unglaublich hohe Preise sehen werden. Deswegen. Sollten wir bis April ungefähr die 30.000er Marke sehen. Es kann sich auch noch ein bisschen länger ziehen bis Mitte April, so um den Dreh. Und von dort aus kommt es dann wahrscheinlich zu der nächsten Abverkaufsbewegung nach unten. Deswegen seid da auf jeden Fall gewappnet. Ich hoffe, dass das Video euch weitergeholfen hat. Ich hoffe, dass ihr so ein bisschen meine Sichtweise auf diese Analyse versteht. Und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Lasst gerne einen Kommentar dafür unten in der Kommentarbox, lasst ein Like da, abonniert das Ganze und solltet ihr Interesse an der Bullwurst Bear Academy haben, dann einfach nur mir schreiben oder dem Dennis. Kontakt findet ihr unten in der Videobeschreibung. Das war's von mir, euer Mr. Sagittario von der Bullwurst Bear Academy. Macht's gut, ciao.